Wer einen Knoten macht, will sich an etwas erinnern. Diese humorvolle Truppe an Knotentieren sind garantiert unvergesslich. Die farbenfrohe Optik von Esel, Hase, Elefant und Wildschwein sprüht nur so vor Freude. Ganz gleich ob junger, ungestümer Welpe oder erwachsener Hund. Diese Knotentiere sind genau die richtigen für wilde Spiele oder ruhige Beschäftigung im Körbchen. Kleine spitze Milchzähne, aber auch das Gebiss des erwachsenen Hundes wollen beschäftigt sein. Ganz nebenbei sorgen die Knotentiere für die Hygiene im Maul und halten den Hundeatem frisch. Das ausgiebige Kauen regt den Speichelfluss an und trägt zu einem gesunden Hundegebiss bei. Fangen, durchkauen, raufen oder beschützen – diese lustigen Kerlchen machen dank geprüfter Qualität alles mit. Alle Artikel können auf der angebrachten Werbefahne mit ihrem Logo veredelt werden. Zusätzlich bietet aber auch die Rückseite der Ohren eine weitere Druckfläche. Ein toller Geschenkartikel für alle Hundefans. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Hundespielzeugs.